Willkommen zurück zu Pokémon Schild! In der letzten Folge hatten wir eine ganze Folge lang gehabt mit dem Papella Arena Leiter Fight, weil ich immer einen Kampf ohne Intellion haben wollte und es ist Hölle schief gegangen. Wer das nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall noch mal zurück zu einer Folge, auch wenn es eine ganze Folge war. Es ist empfehlenswert, wie ich da ausgerastet bin. Aber jetzt geht's weiter! Bah, in Class City ist es immer so schrecklich staubig. Das hält doch kein Mensch aus. Aber genug. Einigen wenigen Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. Joa. So, lass mich bitte, bitte meine Pokémon heilen. Yes. Und Intellion wieder ins Team nehmen. So, ich werde dann fürs erste Pony raustun. Johnny, unser Pony. Einfach damit ich einen Talent im in dem Team habe. Aber ich überlege mir noch, ähm, Pony ins Team zu nehmen. Ich weiß noch nicht, wenn ich raus tun sollte, wenn ich das wirklich tue. Aber eigentlich will ich es unbedingt im Team haben. Sonst muss ich es mir im Endeffekt für Schwert auf, aufbewahren, obwohl ich es eigentlich nicht will. Aber man muss halt Opfer bringen manchmal. So, wo ist sie reingegangen? Ich glaube jetzt hier, ne? In der Mitte oder oh, Betis, was macht Betis hier? Hast du deine, deine Lektion gelernt? Bist du hier um zu gaffen? Erfreut dich, mein verfreut dich an meinen Anblick? Jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin, hast du wirklich nichts besseres zu tun? Äh, gerade nicht, nee. hm, vielleicht hast du sogar damit recht. Seit ich disqualifiziert wurde, hast du schließlich deinen gefährlichsten Gegner vom Hals. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Oha, wen haben wir denn da? Das ist ja mal ein strahlendes Pink.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 Sie sind auch Papella, nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und ich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen, bereit sein, Einsatz zu zeigen. Lol, Pedo. Kannst du das, Jungchen? Aber ich das kann? Ist das Ihr Ernst? Stellen Sie etwa meinen Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschstände wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Zucheste weiterreisen. Okay, das hier ist, all by the way, alles nachgesprochen, denn meine Audiospur ist weg und da. Ah, also nicht wundern, falls mein Mikro jetzt für ein paar Minuten anders ist. Und was sehen wir da, wenn es geladen ist? Sanya! Hallo, na, wie geht es voran mit den Irena ich habe die antike Shadow von Passback jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß nee, immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So vieles ist es noch unklar. Hm. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Kabum! Nee, schon wieder. Was zum Alles in der Welt war das? Das laute Geräusch eben kam aus dem Klorstadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Oh, eine Energiequelle hier? Was zum. Äh. Schlägt ein Detektor aus? Ja, genau. Das sollte eigentlich nur an Orten geschehen, wo es möglich ist, Pokémon zu deiner Maximieren. Sonja, Maike, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sich bitten, im Classic ein Pokémon deiner maximieren. Im Ernst? Das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee, und ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Schon wahr. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena-Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Zurchester, damit du dir die nächsten Ohren schnappen kannst. Okay. Oh nein. Hey, Maike! Ja, hi Hop. Schön, dich wiederzusehen. Ist lange her. Und so. Und wahrscheinlich werden wieder kämpfen. Habe ich recht? Dieser Wald und Papellas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Runde 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Da war gerade ein kleiner Fehler, sorry, da an der Stelle. Falls manchmal ein paar Lags kommen. Ich weiß nicht, was da in dem Moment mit meinem OBS los war. Ich weiß nicht wieso, aber beim Camping schmeckt mir Curry einfach besser als zu Hause. Und diesen Pokémon Center, wie cool. Gibt es insgesamt drei. Wenn ich der Arbeit durch den Zug schlendere, schaue ich mir gerne die Leute an. Ich überlege dann immer, wie viel sie wohl als Pokémon Trainer auf den Kosten haben. Ja, ich gehe jeden Tag zum Friseur. Ich kann das einfach nicht ertragen, wenn meine Haare durcheinander geraten. Der Champ ist so stark, dass ich es schon nicht mehr feierlich Da bräuchte jeder Normalsterbliche doch mindestens 10 Pokémon, um gegen den überhaupt eine Chance zu haben. Okay, wie sie meint. So, wir heilen erstmal unsere Pokémon. Top, top, top, top, top, top. da, da, Da sind sie alle drin. Dankeschön, Schwester Joy. Und dann speichern wir anscheinend nochmal ab. Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Deshalb kommentiere ich irgendwas Lustiges. Damit das nicht so seltsam wirkt, die Stelle, wo ich nicht gemerkt habe, dass es Rekord war. So, aber jetzt auf Route 7. Und ich gucke mal auf Lokarte, wo lange es geht. Denn wir wollen ja da. Geht es noch Spikefort? Anscheinend ist Spikefort irgendein Ort. Wo wir wieder lang müssen. Man sieht ja, wir müssen erstmal nach Route 8. Dann zur Stadt. Und wahrscheinlich müssen wir dann wieder Route 9. Und dann nach Spikefort. Damit wir zurückgekommen. Das gab es ja vorher ja auch schon. Mit der Mine. Oder Mine 2. Dass wir dann sonst nicht andersrum. Zurückkommen konnten. Vielleicht wird das ja sowas. Ich weiß es schon, aber ich sag's nicht. Ähm, ja. Wer weiß. So, vielleicht ein paar Federn. Weil in der Brücke ist ja immer. Ist es ist ja immer so, dass ein paar Federn sind. Das einzige, was wir finden. Ist ein Hopp. Maike, wenn ich stark genug werden will, um den hier einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken. Und neue Sachen auszuprobieren. Du weißt nicht ja schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Neue Sachen ausprobieren? Kämpfen? <lacht> ich würde nicht sagen, dass es was Neues ist. Uh, ein Tromborg. Jo, läuft. Aber wir setzen natürlich unser starkes, treues Intellion ein. Also gut, dann schauen wir mal, wozu mein aktuelles Team in der Lage ist. Ich glaube nicht, dass das viel mehr kann als vorher. Aber das werden wir das sehen. Wir sind ja nur ca. fünf 5 Level Unterschiede. Aber bei diesem Spiel macht das tatsächlich einen Unterschied. Und obwohl es nicht sehr effektiv war, haben wir einen Volldiffern äh, bekommen zum einen. Und es hat sehr viel Schaden gemacht. Oh nein! Aua, wehgetan. Was sagst du zu meinem Angriff eben? Das sind nicht meine saubere Leistung. Und das lese ich jetzt nur vor, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe beim Nachsprechen. Ja, weiß es wäre ja langweilig. Oder vielleicht weiß ich mal, wie nicht die Musik können. So, da weiß ich gerade nicht, ob ich mal oder Kursi reintun soll. Aber ich nehme Primano in dem Levelunterschied. Ach ja, Kursi ist ganz gut und Primano auch. Ich hab's schon, schon tausendmal gesagt, aber der hop theme ist nicht so geil. Aber auch im Vergleich viel besser als der normale trainerkampf theme Also es gibt hier viele Themes, im Spiel, die ganz okay sind. Aber auch viele, die... Nicht nur das sind. Die, sind die meisten, sagen wir so, die meisten sind so nur ganz okay. Oh nein, was? Ich bin down. Oh, was? Volltreffer, ja moin. Na, hast du bei meinem Volltreffer gerechnet? Nein, das ich nicht! Mensch, ey. Wa was soll denn das? Was ist das denn das für ein Ro. Ah. Äh, hört ihr es auch? Sche Scheiße, ich glaub, Mike kommt wieder. Fuck, ich muss schnell weg. Ich muss schnell weg. Oh mein Gott. So. sorry für diesen kleinen äh, technischen Fehler, mein, mein Mikro dachte ich gerade, ich schließe mich nicht mehr an, aber es passt alles, okay. Uh, ähm, ja, was machen wir, Kremi können wir versuchen, mit Fee attacken Ist ja auch Typ Fee, das Vieh. Fee, fee, fee, fee. Mit Bitterkuss oh, hopp, du bist so nervig, du wirst immer nerviger. Vor allem, weil er neue Pokémon hat. Gut, es ist Variation, aber es ist nervig, weil man dann wieder komplett anders denken muss. Und vor allem, weil er wieder kämpfen will, so schnell gefühlt. Zweimal pro Arena. Dreimal sogar, glaube ich. Okay, zum Glück habe ich einen Volltreffer erzielt. Und er schlägt sich selbst, macht sie down. Nein, mach ihn nicht. Konfußstrahl. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Hopp. Ich hasse dich mittlerweile einfach nur noch. Du bist so verdammt nervig. Bitte stirb einfach. Ja! Oh mein Gott! Gib mir dein Leben! Ich muss mich hier kurz heilen. Dankeschön. So, und jetzt verzieh dich! Er lebt immer noch. Er lebt immer noch und ist nicht mehr verwirrt! Oh mein Gott! Das reicht mir jetzt. Stirbst du? Ist mir egal. Du stirbst jetzt einfach. Hau ab. Danke. So. Intellion und Kursi. Level up. intel Level 40 sogar. Nice. R Relaxo? Okay. Cool. Wie du meinst? Dann hab halt eine Relaxo. Woll ich will ich mal Zwollock sehen, wie das gegen Relax ankommt. Hat sogar eine Giga Dynamax Form. Ich dachte das erstmal, das war eine Galag form aber nein. Relax hat eine Giga Dynamax Form. Die will ich mir immer noch ansehen. So, und natürlich sind wir sehr effektiv mit Kampf. Bam! Bam! Am besten macht der Hyperstrahl, damit ich fast down bin. Warum macht der Horta nerv doch nicht mit deinem Kackhorter? ey. Boah. Verreck. Bam. Bam, Relax, du ein richtiger Tank, Leute. Deshalb dauert das ein wenig hier. Man, er hortet weiter und weiter. Oh, nee. Hör auf zu horten. Bam. Bam. wir machen immer weniger Schaden, weil er natürlich hortet. Und das sitzt nochmal mal heute ein. Oh nein, auf. Junge, gleich bist du eine Maschine und kannst nicht mehr erwischt werden von meinen Attacken. Ja, Gegenschlag macht fast gar nichts, weil ich noch volle Leben habe. Gegenschlag macht nur was, wenn ich fast tot bin. Muss einen Volltreffer hoffen, aber kriege eh nicht. Body ja, hopp, du bist mir einer, du bist mir einer, ja, genau, ich war sogar schneller, obwohl ich paralysiert bin, trotzdem darf ich nicht angreifen, war Paralyse, jetzt aber, verreck, er stirbt mich. Verreckt. Yes! Yes! Da geht er laun, da geht er laun! Geile Mat 3000! Kremi und Routine kriegen ein Level Up! Libero. Was ist denn noch nochmal? Ach, das ist die letzte Entwicklung! ist die letzte Entwicklung von Hoplo lieber los, aber ein dummer deutscher Name finde ich. Und Helion ist auch kein geiler Name. Was hat er jetzt so p Attacke oder was? Ah, Feuerball, ja, okay. Ah, das macht gar nichts. Nein! Nein! Du Arsch! Was bist du denn für einer? Jetzt wo ich gerade dabei bin, werde ich Primano auch noch mal kurz heilen, damit es die bekommt. Ja, Instance! Natürlich. Scheiß drauf. Komm. Intellion. Muss jetzt gewinnen. Präzisionsschuss. Ich schieße dich ab. Mit einem Headshot. Und dann geht er down. Kursi Level 28. Elektro, ach, das ist hier dieses. Voldi, Ne? Ja. Ja, mir wurde, äh, Max meinte, er sieht aus wie einer von äh, Paw Patrol. Und jetzt sehe ich es auch. <lacht> er sieht wirklich aus wie von Paw Patrol. <lacht> Daumen geht er! Epic. Okay, Furnifras. Was ist denn Furnifras? Ach so, was? Ich weiß es jetzt wieder. Ja, ja. Kein Problem. Aber er zwei Feuer Pokémon, das ist nicht so klug. Ich sag's dir nur. Piu Dead, gewonnen. Kosi Level 41, äh ne, genau. Intelli Level 41 und Kursi Level 29. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können meine Pokémon natürlich nicht voll draufdrehen. Ciao. Weißt du, bevor wir in unser Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war der dann einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht. Und was mir dazu noch fehlt, und zwar die richtigen Typen. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich war, ich war noch schnell mein, dein Team wieder fit. Oh, danke schön. Immerhin. Muss ich zurückrennen. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen, sondern ich will auch Mauern. Und ich will ihn besiegen. Ich will Delion den Unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen, sobald ich mir den Arena-Orden in Sir Chester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Okay. Route 7 Fight. Ba la la la la la Äh. Hallo. Als Model bin ich Expertin darin, die Vorzüge meiner Palme ins zu stellen. Ah. <lacht> Felicity. Bundle B. Bam, bam, bam, bam, bam. Wie viele Bummel hat sie? Zwei. Komm, aktuelle reicht doch nicht schon, oder? Piu, Piu, Piu. Level-Ups für Swallok und Primano! Hornweisel? Nur weibliche Nur weibliche. Wartribis ähm, können sich zu Hornweisen entwickeln. Hornweise ist ein sehr gutes Pokémon tatsächlich. Aqua Durchstoß haben wir noch nicht alle ausprobiert, ne? Bam kam ja noch mal äh, Fuß runter. Epic. I am good, and you are not. Das war eine tolle Demonstration der deiner Pokémon, du bist ein guter Trainer. Ich weiß. Ich will jemand sein, ich will jemand sein, der von allen bewundert wird, ganz wie der Champ. Ein Ether endlich. Das ist für AP. Und so oh, oh, singen wir laut und klar, Miss Mary wird der Champ. hip hip, hurra. Okay. Halt nicht. Ah. Hier so ein wildes, wildes, wildes. Yes! Ein! Oh. Schnudel! Das sich nur entwickelt, wenn man es mit einem bestimmten Pokémon tauscht. Wenn ich weiß. wenn Ich richtig in Erinnerung habe. Passt natürlich gut zum Spiel, denn es hat ja auch so ein... So eine rüstung an passt ja zum thema schwertschild so eine eiserne rüstung die weiterentwicklung muss auch sehr gut kann man soweit ich weiß man wann man will wir könnten lange das andere pokémon dafür hat was man dann braucht pew, pew, pew. verdammt naja egal ich fange ja die ganzen pokémon auf screen immer kursi 30 fluch Endlich mal was Gutes! Was? Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. Okay, nee, das ist ein anderer, anderes Fluch. Ich meinte eigentlich das Fluch, wo ich mir selber hälfte KP meiner meiner KP abnehme, damit das... Das ist so ein Push. Glaube ich. Hm. Ich lasse es. Fürs Erste. Aber Level 30. Geil. Entwickeln? Nein, natürlich nicht. Oh. Oh, hi. Man kann hier Toxel fangen? Okay, ich bin gerade richtig gebrainfuckt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das kriegt man nur einmalig bei der einen da. Oh, dann kill es auch noch. Warum muss ich gerade jetzt einen Volltreffer haben? <lacht> Trainer, hilf mir. Ein die pilot hat immer und überall einsatzbereit zu sein. Auch für Pokémon-Kämpfe. Das ist ein paar Mautzinger. Das ist nämlich die, Na die Name von der Weiterentwicklung. Das jetzt nicht Kevin für Gala Mautzinger, sondern das heißt ein Mautzinger. <lacht> Kramor. Kranowitz. Danach wird zu Kramor. Okay. Acker-Durchuss macht mehr Schaden. Okay. You are dead. Kurs, ein Pointed at you. Aha. Ein Geronimatz sagt mir gerade gar nichts. Lol, das habe ich ja schon seit Schwarz-Weiß nicht mehr gesehen. Ich habe vergessen, dass es das Vieh überhaupt gibt. Lol. Jetzt ist es aber weg. Ich hab das wie viel No-Jokes seit schwarzem Weiß nicht mehr gesehen. Cremi Level 39, wir gehen alle mittlerweile Richtung 40er Level zu. Egal, wo so ich mit meinem Taxi düse. Einsamkeit und Niederlagen sind meine ständigen Begleiter. Manchmal haben wir Taxi-Piloten leider damit zu kämpfen, dass unser Kramer die Passagiere vergessen und einfach weiterfliegen. Was, echt? Uff. Ein weiteres Schnuhut. <lacht> Ich dachte erstmal, es wird ein Torfwachse. Nein. Wird nicht. Nein, nein, nein. Piu, piu, piu. Bam. Es lebt. Das ist jetzt Genesung, ein? Dein Ernst. Ich versuch's mal zu fangen mit einem Superball. Wenn ich Glück hab, bleibt's drin. Bam, bam, bam, bam. Nein! Ich muss es weiter schwächen wahrscheinlich. Aber wie denn? Was? Nein! Das hat so eine starke Attacke drauf. Kann ich schwächen? Ich versuch's mal. Vielleicht hat ja auch Robustheit. Hm, schade. Naja. Macht nichts. Routine Level 39. Nice. wir sehen ja welche pokémon es hier alles gibt in diesem bereich mautzinger ich will nicht kämpfen berenbaum natürlich dran schütteln warum sollten wir es nicht wollen ah, nur drei kommen mehr noch mehr nein fünf reicht ich Hab keinen bock gegen bam, ba, ba, da, bam. gut gut was gab es hier gab es doch dieses eine Iskala. Flottbälle, ein ungewöhnlicher Ball, der zu Beginn eines Kampfes am wirkungsvollsten ist. Gut für Legis. Sehr empfehlenswert, falls ihr ein äh, auf Legi-Hang seid, was immer. Oh, ein Brannavats. LOL, das gibt es hier. Das habe ich zuletzt in ich glaube XY gesehen, oder? Naja, was auch immer. Route 8. Hör, warte, was? Oh! Wo waren wir denn gerade? Ich dachte, das war die Route, wo wir hin müssten. Oh, lol. Oh, lol. Okay, jetzt aber Route 8. Da hinten ist schon das Tor. Let's go. Ich bin hyped. Hypu, Hypu. Was gibt es denn hier so? Ein cooles Pokémon, aber ich ignoriere es. Wir sind echt viele coole Pokémon. Krass, krass. Oh, es ist das ein Labyrinth. Hi. Oh, Sanaconda! die Weiterentwicklung von Sanna irgendwas. <lacht> ja, mm, mm, doch leider wird sterben. Pew, pew, pew. Es ist dort. Pew, pew, pew, pew, pew, pew Pew Pew Pew So Level ab für und für Level 42 und Kursi Level 31. Ich hoffe, das entwickelt sich jetzt im nächsten Mal. Hast du jetzt? Nein, schade. Oh, hi. willst kämpfen? Gerne doch. Weiter wegen von Tra Praktibalk, Streepoli. Letzte Entwicklung äh, ist auch sehr, sehr cool. Wenn ich irgendwann mal schwarz und weiß jetzt playen, das werde ich irgendwann. Ich werde die irgendwann alle Bummer spiele jetzt haben. Weil ich das auf jeden Fall ins Team nehme. Weil das Puma ist echt cool. Aua. Ich bin fast down. Das ist nicht nett. Schieß dich jetzt ab. Piu, Piu, Piu! Dead. Aua. <lacht> so einmal kurz heilen. Also wenn man hier rechts neben mir, das will ich auch noch mal kurz äh, fangen. Ist nämlich ein sehr cooles Pokémon. Ich habe keine Heilung Items gekauft. Ich bin dumm. Äh, mein letzter Supertrank auf Das Was klug? Man weiß es nicht. Aber nicht will ich fangen. Das Pokémon, will ich nämlich auch in Schwarz und Weiß Let's Play Drin haben. Golbit. Aber mein nächstes Pokémon Let's Play kann ich schon mal spoilern. Wird Pokémon Silber. Da habt ihr das. Da habe ich euch gespoilert. Pokémon Silber wird mein nächstes Pokémon-Let's Play. Das kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Irgendwann 2020. Oh, ich hab das überlebt. Schade. Aber wenn ich es nochmal finde, dann versuche ich zu fangen. Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Dann, dann. Vielleicht kriegt sogar Schwert und Sch bekommen sogar Schwert und Schild, äh, ja, Fortgänge ja, genau, ähm, ja, Fortführungen, ist ja wie bei Schwarz-Weiß oder Sonne und Mond so, ich glaub's nicht, aber was ich, worauf ich hoffe, dass die eine Special Edition machen, das finde ich echt geil, so, Schwert, Schild und dann vielleicht Pokémon, äh, <lacht> Rüstung, keine Ahnung. Tipps zu Trainer: Du kannst Watt sammeln, indem du einfach die leuchtenden Pokémon-Nester in der Naturzone untersuchst. Wenn du das hier liest, heißt das, du bist schon weit gekommen. Nur weiter so und durchforst in der Naturzone nach mehr Nestern. Ja, ja. So und wir durchforsten in der nächsten Folge dieses Gebiet. Wenn es euch gefallen hat, gerne positive Werte, dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal hier. Haut rein!